Hallo liebe e. willkommen bei uns hier im WM-Studio. Wir sind live dabei und haben hier unser eigenes Stadion aufgebaut, direkt in Kadar in Riedstadt. <lacht> Aber gar kein Spiel. Und äh, hier ähm, im Prinzip läuft bei uns rund um die Uhr ein 100N9G ja. mit einer D12-kleinen hier als Hubpin. Und das ist doch schon mal was ganz Wartentisches, oder? Auf jeden Fall Ist das Bild, ist dann wirklich gut? Ja. Das ist jetzt hier so der offizielle Heisen-Stand. Ja, genau. Heisen ist ja tatsächlich der Hauptsponsor. Oder? Also zumindest man sieht das ja, diese ganzen Uhren machen auch tatsächlich für Laser TV auf den Bandenwerben. Wenden da richtig viel Geld genau. hin. Aber zurück, ja, ist schon sehr imposant, das ist ja ein echter RGB-Laser, das heißt, der kann wirklich extrem intensive Farben bei gleichzeitig hoher Lichtleistung und mit dem passenden Screen, der ja bei Heisenz dabei ist, direkt ab Werk, ähm, hat man schon mal optimale ja. Performance. Und äh, liebe Heimkinderfreunde, freunde so lange wie, der, wie das Ganze hier noch bei uns aufgebaut ist, das solltet ihr nicht verpassen und ihr könnt jederzeit bei uns vorbeikommen Okay, Ihr könnt euch hier hinsetzen, ihr könnt hier Platz nehmen und du kannst schon mal den Schal anziehen. Ja gut, hat ist ja nicht mehr dabei. Ne? Was ist denn dein Tipp, wer wird denn Weltmeister? Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Brasilien, Argentinien, ha, Frankreich. Wahrscheinlich Frankreich. Ne? Obwohl ich den nicht ohne Glauben drücke. Ja, die, die sind, sind ja, ja schon ja Weltmeister. Weltmeister. Spanien ist ja gegen Marokko ausgeschieden, Ich darf ihn nochmal halten, sehr schön. Aber nichtsdestotrotz wird es ja immer noch spannend bleiben. Ja, jetzt kommen ja erst die spannenden Spiele. Ne? Genau. Also jetzt und kommen die ganzen äh, Top-Mannschaften Also liebe, liebe Heimkino-Fans und liebe Fußballfans natürlich äh, unter euch. Hier Platz zu nehmen, das macht richtig Spaß. Und das Ganze hier in 4K zu erleben, ja. äh, pixelgenau und pixelgetreu, äh, was da so passiert, während der WM, dazu, wie gesagt, richtig sagen. Also, LaserTV ist für Fußballspiele äh, wirklich äh, äh, super. Ich habe die letzten Tagen auch mal der ein oder andere mir mit dem Leser TV angeguckt, das ist schon. Gerade genau. äh, in 4K, man kann sich schön nah heransetzen, man erkennt die ganzen Spielernummern endlich mal und alles und ähm, das ist schon, schon sehr imposant. Und, und wer sich dann äh, in das Ganze äh, so, äh, sag ich erstmal, verliebt, der kann sogar bei uns so das, das ein Projektor mit Leinwand sofort mitnehmen. Wenn mit auch sitzen. Ohne Sitze, also oh. die Sitze sind leider nicht dabei, aber wir haben also wie gesagt... Projektoren, genügend Anlage mit. Äh, da ist auch schon die Screen dabei. Also ich sage jetzt nochmal, was es da gibt. Es gibt, da ja, gibt ja verschiedene Screens, 100 genau. L9G D12 mit der Fresnel-Leinwand. Äh, Fresnel ist ein spezielles Verfahren. Das ist noch heller, noch kontrastreicher. Das bündelt das Licht noch besser Richtung Zuschauer. Und dann haben wir aber noch den 120 L9G. Das ist ja A12, das ist die CLR-Landbahn. CLR hat den Vorteil, hat einen breiteren Sichtwinkel und 120 Zoll ist natürlich nochmal äh, deutlich größer. Genau. Hat also, wie gesagt, und, wie gesagt, wenn das Herz dabei ist, jeder Fußballfan ist recht herzlich hier eingeladen und äh, vielleicht vorher mal kurz anrufen bei uns und äh, ein Ticket reservieren und schon kann es losgehen. Bis dahin. Vielen Dank und wir fahren dann noch weiter fort. Wir haben ja noch hier äh, ein kleines Review. Im genau, Kamero. wir drehen noch weitere Videos für euch. Und da sind wir jetzt gerade dran und gleich geht es weiter. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, das